Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanna quält sich und heute haben wir einen Wunsch von Patrick dran. An dieser Stelle viele Grüße an dich und der hat sich Attack of the Killer Tomatoes für den Gameboy gewünscht. Ein etwas seltsames Franchise für das System ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, ich bin mit der Vorlage nicht so ganz vertraut. Ich glaube das war irgendeine Art B-Movie aus den 80ern. Ich kann mich aber auch komplett irren irgendwie. Und ja, es wurde auf den Gameboy umgesetzt, es ist äh, 1992 erschienen, sehe ich hier gerade auf meinen Spickzettel <lacht> neben mir. Und äh, es soll vor allen Dingen sehr schwer sein. Deswegen gucken wir einfach mal rein. Also ist natürlich so ein bisschen, die Story ist etwas B-Movie-mäßig, ne? also Killer-Tomaten greifen an. Die Story überspringe ich hier mal. So, Ja, ja, ja. Da, okay. Das ist schon mal hier gut. Ich habe ich hab nämlich jetzt gerade Start gedrückt und irgendwie bin ich da jetzt wieder ähm, zum Startbildschirm gegangen. Okay. Gut, also wir spielen einen Soldaten also oder was das sein soll. Was können wir? Wir können springen. Ordentlich zumindest und. Das ist unser Angriff. Okay, wir können auch das machen ist das jetzt ein Tanzmove also anscheinend wenn ich hier tasten drücke das ist wenn ich nach oben und schlagen drücke das ist normal schlagen und das ist unten schlagen also die sagen wir mal zwei drittel von den angriffen sieht eher wie ein tanzmove aus als irgendwie wirklich eine attacke okay ich glaube das war ein gegner komme ich hier durch okay oh, ja es ist eine tolle, interessante Levelbegrenzung. Mal gucken. Da komme ich natürlich nicht durch. Also muss ich hier alle Klopse, nenne ich es mal. Keine Ahnung, Felsen könnte es ja nicht sein. Zerstören, dass ich hier durchkomme. Okay, jetzt habe ich eine Waffe. Mach ich mir zerlegt. Wie setze ich die ein. Wir haben einen Trampolinboden, anscheinend. Okay. Ähm, da brenne ich das jetzt richtig, dass diese. Klopse auch Tomaten sagen können. Okay, die sind natürlich hier die Gegner. Okay. Also ich, ich bin gerade eher verwirrt, als irgendwie, wir haben Slowdowns. Okay, aber wie? Wenn ich Start drücke, wirft er das Schwert, anstatt es zum Kämpfen zu benutzen. Also das finde ich jetzt sehr kontraintuitiv, dass anscheinend ein Schwert hier als Wurfwaffe gilt, was man mit Start ausführt. Ich bin verwirrt. Ich bin echt verwirrt. Okay, also... Das Spiel ist auf jeden Fall schon mal ein Kack kampfsystem was vor allen Dingen an der Reichweite liegt. Also ihr, ihr merkt schon, ich, ich ringe nach Worten, weil ich irgendwie so, so, so irritiert bin. Ich meine, wenn man Bein hat, warum kann man das denn nicht normal ausstrecken, um irgendwas zu bekämpfen? Ich, das, das verstehe ich nicht. Dann gibt es ja noch Slowdowns aus der Hölle. Schwerter wirft man anstatt das als logische Erweiterung des Angriffarms zu benutzen. Hier sind Punkte. Fische, okay, das war wahrscheinlich auch eine Tomate. Okay, hier ist noch so ein Felsendings, was jetzt weg. Also das Level Design ist auch irgendwie Mal scrollt langsam, mal schnell. Ich weiß nicht, warum es hier zum Slowdown kommt. Okay, fairerweise muss ich natürlich zugeben, ich spiele das natürlich hier auf dem Emulator. Ich, ich, ich, ich bin bis nicht zwei Zentimeter vor, vor dem Ausgang. Bin, bin ich nicht gestorben, oder? Mal guck, guck, guckt hier. Das ist hier gerade super schnell und ne, so, klar. Könnt es kannst, kannst weitergehen. Ähm, die Musik hat auf jeden Fall nichts mit dem Spiel zu tun. Hänge ich ja an irgendwelchen Klippen fest. Hä? Also die allgemeine Levelgestaltung ist, ist eher als, ich sag mal, kreativ zu bezeichnen. Ja, okay, gut, ich habe verloren. Ich, ich, ich probiere es nochmal. Vielleicht irgendwie. Es ist irgendwie sehr seltsam gestaltet, muss ich sagen. Also da, dafür, dass das ja auch wie hier äh, Kids Channel oder sowas da <lacht> geblendet war. Okay, ich habe gleich eine erste Sprungfahrt verkackt. Okay, das geht auf meine Kappe natürlich. Also am meisten tut es echt weh, dass man hier nicht vernünftig kämpfen kann. Also... Okay, also wenn ich so, so eine Tomate erledige, dann kommen ja so quasi so Samen raus. Ist denn das jetzt Goodies zum Einsammeln? Oder ist das was Schlechtes? Aber ich glaube zumindest verliere ich da kein Leben, wenn ich die einsammle. Ich springe hier einfach mal hoch. Ich versuche jetzt einfach mal, so viele Gegner wie möglich zu umgehen. Weil der Kampf ist definitiv nicht die Stärke des Spiels. Und das merkt man auch gleich am Anfang, wenn man das erste Mal hier den, den Tritt ausführt und er slaut uns aus der Hölle. Das, das würde mich mal echt mal interessieren, ob das jetzt in der Vorlage auch so ist. Weil wenn das jetzt hier alles so flüssig laufen würde wie am Anfang, ne? Dann wäre das alles kein Problem. Und ich war am Level Ausgang. Ich war quasi schon drin und bin dann noch verletzbar. Was? Was? Wer sich das denn ausgedacht? Also. Das ist einfach nur. Also, ich habe ja, hab ja nichts gegen Schwer, wenn es gut gemacht ist. Ne? Also, es ist Schwer ist es nicht so... Mein Spielgenre. Also, ne, also ein Spielattribut, was ich jetzt stark abfeiere. Aber gut schwer ist was ganz anderes. Alter, ne. <lacht> es, wird, es wird eine kurze Folge, aber. Nee. Boah, nee. Also das Spiel ist. Wow. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich eines der schlechteren Spiele, die wir jetzt seit längerer Zeit mal wieder hatten. Das da war jetzt mittlerweile so ein bisschen, naja, unterer Durchschnitt dabei oder irgendwie sowas, aber das ist echt Müll. Boah, ne. Finger weg davon, aber ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr habt wenig Spaß gehabt an diesem Video. Kauft das Spiel nicht, ich glaube, es ist auch sogar gar nicht eins der billigen Titel. Boah, macht's gut. Tschüss.